So, wir waren jetzt am wunderschönen Makadi Beach, haben versucht, ich voran. Da ne, das sind Fliegen, lecker. Ja, äh versucht einen kleinen Kanal Fliegen. Das schmeckt. Mmh. Ja, ich habe sowieso noch nicht so viel gegessen, von daher passt mir das ganz gut, dass es hier Fliegenschwärme gibt. Also, ich kann ihn ja auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, ich fahre ja durch sie durch und sie fliegen ja nicht einfach aggressiv auf mich. Also ah, angenehm. Also vielleicht sieht man es hier fliegen. Ja, wie ich versucht habe zu erzählen, kommen wir gerade vom Bacardi Beach, haben wir ein bisschen mit der GoPro experimentiert und mal gucken, ob das alles so funktioniert. Ja, Und jetzt werden wir hier in dieser wunderschönen Aussicht kurz vor Sonnenuntergang bei der Einfahrt nach Achim hier nach ihm habe ich auch mal gewohnt. Und Ziel meiner Reisen soll ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, sein, dass ich so die Station meines Lebens abfahre mit dem Rad. So ist doch schön. Was mir halt noch bei dieser Schönheit klar wird, das wird gleich aufhören. Das wird gleich fürchterlich dunkel und kalt und ich habe noch 15 Kilometer vor mir. Naja.